Ja, und dann hat es losgelassen und zwei Wochen später habe ich den Bus in Berlin gesehen und dachte, es ist eine Vater Morgana, weil er hat genau dem, der Manifestation entsprochen, er hatte alles. Und da die Dinge halt mit mir kommunizieren, also mit mir kommuniziert alles, wenn ich, das, also wenn ich mich darauf einschwinge, und so habe ich mich halt in Liebe quasi, was kein Problem war, weil der Bus nur Liebe ausgestrahlt hat, habe ich mich auf den Bus eingeschwungen und bin so rumgelaufen und habe den so gestreichelt ne, und hab gesagt so hey äh, du bist einfach wunderschön ja, du bist so wunderschön habe ich die ganze Zeit nur gesagt und habe so Kontakt mit ihm aufgenommen und beim vierten Mal rumlaufen habe ich gesagt du willst nicht zufällig deinen Besitzer wechseln oder und er sagte auf einmal ja ich dachte ich höre nicht richtig <lacht> und ähm, ja dann hat er mir so seine Geschichte erzählt ne, und meinte so hey ähm, wie so ein Kumpel hat er zu mir gesprochen, ja, und meinte so, hey, du musst dir vorstellen, du ähm, kaufst dir super schicke neue teure Klamotten, ja, du gehst zum Friseur, du machst Wellness irgendwie, dass du gut drauf bist irgendwie, und ähm, noch eine Packung ins Gesicht und was weiß ich was, ja, und dann bleibst du da Hause, äh, zu Hause vorm Fernseher hocken, ne? <lacht> So fühle ich mich gerade. Mein Besitzer hat mich wunderbar hergerichtet und alles, aber äh, jetzt stehe ich hier rum und er hat keine Zeit mehr für mich. Da habe ich die Telefonnummer reingeschoben, da vorne in die Türen. Am nächsten Tag ruft mich der Besitzer an, Da war es tatsächlich so. Also der hat ihn voller Liebe ausgebaut, halt eben, das war sein Herzblut, sieht man ja auch, was der da alles reingesteckt hat. Und er hätte nie gedacht, dass er den verkaufen will und er hatte auch nie eine Anfrage. Wir waren die allerersten, die gefragt haben, und ähm, er hat dann gesagt: Ja, seit zwei Monaten denkt er das erste Mal drüber nach, den zu verkaufen. Und dann hat er mir die Summe gesagt, den Preis. Und dann war es bei mir wie so bei Wetten, das bei einer verloren wettenden Wette. Dann dachte ich mir so: Okay, das war's dann jetzt. Ne? <lacht>